Mein Name ist Clemens Zulehner. Servus, ich komme aus Österreich und ich nehme den langen Weg nach Deutschland zum Sport Business Campus in Kauf, weil es nirgendwo anders eine so tolle Möglichkeit gibt, so eng am Profivereinsleben dran zu sein und währenddessen zu studieren.